Ja, meine Damen und Herren, jetzt also nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend ja im virtuellen Club Orange in der Ulmer Volkshochschule zu unserem zweiten Vortrag im Rahmen unserer kleinen Reihe, die sich mit dem Thema nachhaltige Mobilität beschäftigt. Vorletzte Woche konnten wir uns anhand der Studie Mobiles Baden-Württemberg einen Überblick über dieses große Thema verschaffen. Heute Abend geht es ganz konkret darum, wie wir individuelle E-Mobilität möglichst nachhaltig gestalten können. Tanken mit Solarenergie sozusagen. Und ich freue mich, dass ich mit Theresa Volk zu diesem Thema eine Expertin begrüßen darf, die ja, Mitarbeiterin bei der Regionalen Energieagentur Ulm ist und ja, heute Abend den Vortrag für uns halten wird. Ich bedanke mich außerdem ganz herzlich beim photovoltaik Donau-Iller, das diesen Abend maßgeblich mit organisiert und auch ja, mitgestaltet hat. Und mit dieser kleinen Vorbemerkung möchte ich es auch bewenden lassen und wünsche uns und Ihnen jetzt allen einen spannenden Abend und gebe dann gerne an Frau Volk ab. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass doch so zahlreich, ähm, zahlreich Teilnehmer heute dabei sind und sich für den Vortrag interessieren. Ähm, ich werde jetzt gleich meinen Bildschirm teilen. Prinzipiell Fragen können gern gestellt werden, wo, während dem Vortrag auch im Chat. Beantworten werde ich dann alles im Nachgang, also nach dem Vortrag. Aber so viele Fragen wie kommen, wir werden dann alles beantworten. Ansonsten auch gern ähm, noch im Nachhinein, wenn irgendwas kommen sollte. Genau, ich teile jetzt gerade schnell mein meinen Bildschirm. So, jetzt hoffe ich, dass Sie den Vortrag sehen. Ja, es wird genickt, sehr gut. Wunderbar. Dann muss ich jetzt nur gerade kurz noch die Kamerabilder rausmachen, damit ich meinen Vortrag selber auch sehe. So, jetzt können wir starten. Genau, Thema heute, ähm, packt die Sonne in den Tank. Mein Name ist Theresa Volk von der Regionalen Energieagentur in Ulm. Ich darf Ihnen heute das Thema einmal vorstellen. Und... Ich werde Moment, jetzt genau ähm, kurz zu den Inhalten einmal den Überblick. Ich werde einmal kurz uns als Energieagentur, als REA, vorstellen, ähm, kurz da ein paar Worte dazu sagen, dann natürlich das Thema aufgreifen. Warum das Klima schützen? Ist zwar vielen bewusst, aber ich finde es trotzdem immer ganz eindrucksvoll, das am Anfang vom Vortrag einmal kurz noch mit aufzuführen. Ich werde ein paar Grundlagen dann zum Thema Photovoltaik und Elektromobilität bringen und dann eben auf die Kombination von PV und Elektromobilität gemeinsam eingehen. Ganz am Ende habe ich noch einen kleinen Punkt mit drin, wo so ein bisschen die Themen rechtliche Bedingungen, rechtliche Anforderungen auch, das Thema Steuer und natürlich die Fördermittel beleuchtet werden. Genau, die Regionale Energieagentur Ulm, wer sind wir denn? Wir sind eine Beratungsinstitution hier in Ulm, also SITZ in Ulm, sind aber zuständig für drei Kreise, für den Alp-Donau-Kreis, den Stadtkreis Ulm und den Landkreis Neu-Ulm. Und in diesen drei Kreisen bieten wir eine neutrale, unabhängige Energieberatung an für eigentlich alle Akteure, die sich da irgendwie in dem Bereich damit zu tun haben. Das heißt Privatpersonen, Kommunen, Schulen, Vereine und eben auch Unternehmen. Also wirklich die komplette Bandbreite. Inhalte bei der Beratung, ähm, ist alles rund ums Gebäude vom Thema Energie, also Altbau oder auch Neubau, Förderprogramme, Einsatz erneuerbarer Energien ist uns natürlich auch immer wichtig. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei uns, wir schauen auf das Gebäude einmal gesamtheitlich mit drauf, das heißt die gesamte energetische Betrachtung vom Gebäude. Es ist insgesamt für die Bürger in unseren Kreisen eine kostenfreie Erstberatung. Ähm, bei uns in der Geschäftsstelle oder auf den Rathäusern teilweise auch, beziehungsweise gerade zur Zeit auch ganz viel telefonisch oder per Video, soweit wie möglich eigentlich. Außerdem führen wir noch verschiedene Projekte durch, ähm, eben auch in Schulen, Kirchen, Kommunen, also auch bei den verschiedenen Akteuren. Wir haben Schul- und Kindergartenprojekte, wo wir mit den Kindern Umweltbildung machen. Wir waren jetzt in letzter Zeit leider auch wieder etwas ruhiger aufgrund geschlossener Einrichtungen, aber ich denke, das wird demnächst wieder anfangen, dass wir auch bei den ganz Kleinen einfach schon mal anfangen können und denen ein bisschen besprechen, warum sollte man denn Energie sparen, was muss man da beachten. Wir sind im kommunalen Energiemanagement tätig, wir unterstützen Kommunen und Landkreise bei der Umsetzung von Maßnahmen von Klimaschutzkonzepten und haben da eben verschiedene andere Projekte noch. Außerdem, was jetzt eben auch heute mit ausschlaggebend ist, ähm, sind wir Teil oder mit ja, dabei beim PV-Netzwerk Donau iller ähm, Das PV-Netzwerk Donau iller hat ja heute den Vortrag auch mit organisiert. Und darum will ich das auch einmal noch kurz vorstellen in Vertretung vom Herr Weinmüller, der heute zwar auch mit dabei ist, aber gemeint hat, ach, wenn ich eh schon am Vortrag halten bin, kann ich das ja kurz mit vorstellen. Ähm, was ist denn so das Ziel von diesem PV-Netzwerk? Prinzipiell die PV-Netzwerke gibt es in ganz Baden-Württemberg und Hintergrund ist einfach, dass man da damit versuchen will, den PV-Ausbau in Baden-Württemberg zu beschleunigen, die Akteure, die verschiedenen Akteure zu motivieren, Begeisterung zu wecken, eine Vernetzung und einen Austausch auch zu fördern und um zu schauen, was passiert und in den anderen Regionen, können wir uns da hier in der Region vielleicht was abschauen und auch einfach so ein bisschen der Punkt mit guten Beispielen Hemmnisse überwinden. Das heißt, das PV-Netzwerk ist in ganz vielen Bereichen aktiv rund um PV und schaut da einfach, dass das Thema wirklich weitergetragen wird und dass bei diesem Thema was passiert. Jetzt hier in der Region beim PV-Netzwerk Dunau-Iller haben wir verschiedene Partner, eben der UNW federführend als Träger, die Energieagentur Biberauch, wir natürlich als Energieagentur in Ulm und ähm, der BUND zum Beispiel auch dabei, gemeinsam mit noch viel mehr anderen. Ich habe jetzt nicht ganz alle aufgeführt. Genau. Warum denn das Klima schützen? Warum ist das denn so ein wichtiges Thema? Warum taucht es denn inzwischen sogar immer mehr auf? Ähm, ich habe hier eine ganz schöne Grafik mitgebracht, oder ich persönlich finde sie ganz schön. Das sind die Global Warming Stripes. Und zwar sieht man da, dass es über die letzten Jahre, seit 1881, deutlich wärmer geworden ist. Man kann sagen, in Deutschland insgesamt sind es circa 1,4 Grad. Und man sieht jetzt hier, bei diesen ähm, Global Warming Stripes sieht man einfach die Jahresmitteltemperatur, wie die sich von der linken Seite von 1881 bis 2019 entwickelt hat. Und die dunklen, dunkelblauen Balken ist eben eine Jahresmitteltemperatur von 7 Grad. Die dunkelroten sind 10,5 Grad. Und wie Sie ganz gut erkennen können, es wird immer wärmer. Das heißt, wir haben immer mehr Jahre, wo die Jahresmitteltemperatur deutlich wärmer ist. Wir haben immer mehr rote Streifen. Von daher merkt man da wirklich, es wird wärmer auf der Erde. Und das hat halt einfach verschiedene, oft nachteilige Auswirkungen. Und warum jetzt gerade das Thema Photovoltaik? Es gibt ja verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann, verschiedene Möglichkeiten. PV ist vor allem deshalb auch so ein großes Thema oder so ein wichtiges Thema, weil wir einfach wahnsinnig viel Sonneneinstrahlung haben und die Sonne nur nutzen müssen. Hier ist aufgeführt, sind die weltweiten Energieressourcen eben mal so in einer Würfelform quasi, rechts unten, der kleine grüne Würfel, da sieht man den weltweiten Energieverbrauch. Und dazu im Vergleich eben auf der linken Seite Uran, Kohle, Gas und Öl, also weltweit geschätzte Vorkommen von fossilen Energien. Und der gelbe Kasten, der komplett außenrum geht, das ist eben die jährliche Sonneneinstrahlung. Und man sieht, wir haben im Vergleich zu Gas, Öl und Kohle deutlich mehr Sonne und müssen die im Prinzip nur nutzen. PV-Anlagen, Grundlagen mal hier dazu. Einmal kurz habe ich mir so eine kleine Karte rausgegriffen, wo ich mir dachte, man kennt vielleicht so ein bisschen, dass das wirklich auch immer mehr Leute selber haben. Sie sehen hier in dem Bild ähm, auf der rechten Seite die dunklen Dächer, die schwarzen Dächer, das ist ein Neubaugebiet. Es wurde vor zwei, drei Jahren oder seit zwei, drei Jahren werden da eben neue Häuser gebaut, wo man wirklich sieht, auf der Hälfte ungefähr ähm, ist P Photovoltaik mit drauf. Und der linke Teil mit den roten Dächern, das ist Bestand von vor über 20 Jahren auch zum Teil oder noch älter sind die Häuser. Und auch hier haben schon ein gewisser Anteil Photovoltaik mit drauf. Nicht alle, nicht bei allen bietet sich auch an. Aber es ist wirklich inzwischen, haben schon ganz, ganz viele Häuser Photovoltaik. Und das zeigt ja auch, dass es ein großes Thema ist und dass es sich auch lohnt, dass es Sinn macht, Photovoltaikanlagen zu installieren. Es gibt verschiedene Arten oder verschiedene Möglichkeiten, das auf dem Dach zu installieren. Auf einem Flachdach hat man Möglichkeiten, auf einem Satteldach hat man Möglichkeiten, auch auf einem Pultdach gibt es Optionen, das Ganze zu installieren. Ähm, auf Dach, in Dach, da gibt es ganz viele verschiedene Lösungen. Und es gibt eben auch ein bisschen andere Photovoltaikanlagen, nicht nur die klassische Dachanlage. Und zwar haben zum Beispiel die Stadtwerke in Konstanz haben variable Elemente, die auch zur Verschattung dienen. Das heißt, diese Photovoltaikmodule können gedreht werden, sodass dadurch auch die Fenster von den Büroräumen verschattet werden. Es gibt auch Lösungen mit Terrassenverschattungen zum Beispiel, wo man so halbtransparente Module hat. Das heißt, es kommt noch Licht durch, aber die Terrasse ist halt auch einfach ein bisschen verschattet und gleichzeitig wird Strom erzeugt. Es gibt inzwischen sogar Abdichtungsbahnen, gerade auch für Thema Flachdächer oder Gebäude integriert, also Dachanlagen wird das genutzt. Es gibt Carports, die komplett aus Solar bestehen. Ähm, es gibt gerade für die Mieter auch in oder für, für Wohnungseigentümer oder Mieter in Städten, gibt es auch die Option, eine kleine PV-Anlage zu machen. Das ist keine große Dachanlage, weil man oft als Mieter gar nicht die Möglichkeit hat, was aufs Dach zu installieren. Aber das sind eben so kleine Anlagen, meistens maximal zwei Module mit 600 Watt. Eine Balkon- oder guerilla pv da gibt es verschiedene Namen, Mini-PV, Stecker-PV, aber das ähm, zeigt eben, man kann auch im kleineren Stil was machen und seinen eigenen Beitrag leisten. Und das Gleiche, so eine Mini-PV kann man eben auch, wenn man jetzt sagt, okay, zum Beispiel mein Gebäude ist zu alt vom Dach, das funktioniert gerade nicht, weil das Dach nicht tragfähig genug ist für zusätzliche PV-Module oder Ähnliches, kann man das sich natürlich auch im eigenen Haus irgendwie in den Garten stellen. Gibt es auch inzwischen optisch recht ansprechende Lösungen. Also wir haben wirklich viele Möglichkeiten bei der Photovoltaik. Und ein wichtiger Punkt als Grundlage ist für mich immer die Dachvorbereitung. Natürlich ähm, funktioniert es auf ganz vielen Dächern, aber ich finde es immer wichtig, zuvor einmal zu schauen, was ist das für ein Dach und wie alt ist das Dach. Um einfach zu schauen, ist die Statik ausreichend oder nicht. Es gibt nichts Blöderes, wie wenn man dann Photovoltaik drauf installiert und dann fangen eben an, die Sparren sich durchzubiegen. Oder wenn Wind kommt, ähm, hat man da Probleme mit der Statik. Das ist sehr, sehr schade. Das wollen wir nicht, dass das Dach dann Schaden annimmt. Das heißt, man muss hier statisch einfach beachten, dass wir eine gewisse Schneelast haben. Wir haben eine Windlast, die von verschiedenen Seiten auf dieses Dach wirkt. Und dazu kommt eben dieses Eigengewicht der Module dann noch dazu. Von daher vor Installation der PV-Anlage empfehle ich immer, einmal die Statik prüfen zu lassen und eben zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Modernisierung von Dachflächen. Also jetzt natürlich... Im Neubau nicht, sondern eher im Bestandsgebäude dann. Aber wenn man jetzt weiß, das Dach hat schon seine 40, 50 Jahre, sollte man überlegen, okay, wird es vielleicht langsam mal Zeit, das zu modernisieren, zu sanieren? Und wenn ja, wie machen wir das? Machen wir es von innen? Machen wir eine Komplettsanierung von außen? Ähm, wie ist der Zustand der Dachziegel? Und da damit zusammenhängen, eben, wann ist der passende Zeitpunkt einer PV-Anlage? Ein weiterer Punkt bei der Dachvorbereitung ist der Bereich Dämmung. Man sollte auf jeden Fall prüfen oder prüfen lassen, ob ausreichend Dämmung vorhanden ist. Wir haben nämlich gesetzliche Regelungen bezüglich des Mindestwärmeschutzes. Das heißt, wenn gar keine Dämmung vorhanden ist im Dach, dann hat man hier auch in der Regel eine Dämmpflicht. Und der zweite Punkt ist, gerade in Baden-Württemberg, wenn jetzt die Heizung getauscht wird, dann hat man hier eine Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien. Die kann ersatzweise auch über den Dachdämmung erfüllt werden. Das heißt, das sollte man auch schauen, ist das irgendwie relevant, Betrifft uns das, wäre es dann sinnvoll, das Dach zu dämmen oder mehr zu dämmen oder ja, was muss man einfach machen? Wenn eben keine Dämmung da ist, sollte man ganz klar eine Dämmung noch einbringen, weil man dadurch dann den doppelten Effekt hat. Man hat, wenn man dann eine Photovoltaikanlage installiert, äh, die Energieerzeugung auf dem Dach und durch diese Dämmung zusätzlich noch Energieeinsparungen im Gebäude durch die bessere Wärmedämmung. Dann zurück zur Photovoltaikanlage. Wie schaut es dann aus mit der Ausrichtung? Es wurde früher immer gesagt, nur Süden, nur die Südflächen bieten sich an. Inzwischen ist wirklich so, dass man sagen kann, das stimmt nicht mehr. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Auch Ost- und Westdächer sind sinnvoll. Und Sie sehen hier auf dieser Einstrahlungsscheibe den roten Bereich. Das heißt, der Bereich ist wirklich optimal. Und da kommt es halt ein bisschen drauf an, je nachdem, in welche Himmelsrichtung das ausgerichtet ist, muss man halt gewisse Neigungen empfehlen. Oder muss man nach gewissen Neigungen schauen. Und nur der rote Bereich ist optimal perfekt. Aber auch orange oder gelbe Bereiche sind durchaus interessant. Das heißt, wenn Sie mal schauen, auch Norddach, Ausrichtung nach Norden und nur so 10, 20, 30 Prozent Neigung. Auch das kann durchaus interessant sein, hier was zu nutzen. Bietet sich wahrscheinlich auch nicht überall und immer an. Aber man muss jetzt nicht sagen, okay, das Norddach geht überhaupt gar nicht. Sondern vielleicht kann man auch da noch einen kleinen... Bereich, noch eine kleine möglichkeit erreichen das heißt optimal ist nach wie vor süden südost südwest neigung 30 bis 40 grad aber inzwischen eben auch andere möglichkeiten gerade wenn man auch zum beispiel sagt man ist eher morgens und nachmittags daheim und mittags gar nicht daheim dann passt eher die Ost west ausrichtung besser zum verbrauch quasi im haus weil mittags wenn aus dem süden die meiste energieerzeugung dann kommt sind viele einfach auch nicht daheim wenn alles normal läuft und man nicht im Homeoffice daheim sitzt, natürlich. Hier noch eine kleine Grafik, ähm, wo einfach mal aufgeführt ist, auch noch mal so ein bisschen, wie ist der Ertrag gemessen quasi an den 100 Prozent. Das ist so die Südausrichtung mit 30 bis 40 Grad. Ähm, wenn man jetzt sagt, flach auf dem Dach, dann hat man so ungefähr 90 Prozent Ertrag. Die sagen jetzt nach Westen geneigt, sind dann 80 Prozent. Und an der Fassade hier in der Mitte ähm, nach Süden kommen sie auf einen Ertrag von 70 Prozent. Plus, minus, ich denke, man kann das nie so ganz in harten Werten ausdrücken. Aber Sie sehen auf jeden Fall, es ist wirklich in mehreren Bereichen, mehrere Ausrichtungen, mehrere Neigungswinkel ist interessant und kann man einen ganz guten Ertrag erzielen. Und dann der Punkt Auslegung von der Photovoltaikanlage. Ähm, Im Schnitt, es gibt Module, gibt es verschiedene, aber im Schnitt kann man sagen, ein Modul hat so 340 bis 370 Watt Peak. Das heißt, das ist die Nennleistung, was dieses Modul unter optimalen Bedingungen an Strom bringt. Und von der Fläche her haben die Module meistens so 1 Meter auf 1,60 Ein Kilowatt Peak, also Nennleistung der Anlage, ein Kilowatt Peak erzeugt circa 900 bis 1000 Kilowattstunden im Jahr. Plus minus, je nach Sonnenschein, ähm, im Jahr je nach Lage auch des Gebäudes, aber so hier in der Region ja um die 1000 Kilowattstunden. Und pro Kilowatt-Peak werden dann so sechs bis sieben Quadratmeter Fläche benötigt. Dass Sie sich das auch mal ein bisschen vorstellen können, was bedeutet denn diese Größe. Insgesamt redet man bei PV-Anlagen immer von Kilowatt-Peak als Nennleistung. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, wir haben eine Familie mit vier Personen mit einem durchschnittlichen Strombedarf von 3500 bis 4000 Kilowattstunden, wird eine Anlage von circa 4 Kilowatt-Peak benötigt und eine Dachfläche von circa 28 Quadratmeter. Erstmal, wenn man das so rein starr berechnet. Aber wichtig hierbei ist, die Erzeugung ist ja nicht immer zeitgleich mit dem Verbrauch. Das heißt, zum Teil wird zu anderen Zeiten Strom erzeugt, wo der im Haus gar nicht wirklich verbraucht werden kann. Und andersrum gesehen, wir haben irgendwann dann einen Verbrauch, wo gar keine Erzeugung stattfindet. Das heißt, wenn man das berücksichtigt, kann man sagen, übers Jahr können circa 30 Prozent selber genutzt, direkt genutzt werden. Also 30 Prozent Eigenverbrauch haben wir bei so einer PV-Anlage im Schnitt. Ich habe hier so einen kleinen Lastgang mitgebracht. Das Blaue sieht man mal, wie ist der Netzbezug. Und das Gelbe da dazu ist dann der PV-Strom, die PV-Erzeugung. Und man sieht, dass eben hier über den Mittag, ist eine nach Süden ausgerichtete Anlage, aber hier ist über den Mittag ein deutlicher Überschuss da. Und dafür morgens und abends oder in der Nacht vor allem auch, haben wir einfach Netzbezug und keine Abdeckung über die Photovoltaikanlage. Das heißt, zur Auslegung muss man auf jeden Fall schauen, wie ist denn auch die Nutzung und wie groß sollten wir es jetzt wirklich auslegen, dass es einfach sinnvoll genutzt werden kann. Wir haben bei der Nutzung verschiedene Möglichkeiten. Was früher ganz viel gemacht wurde, ist die Volleinspeisung. Das heißt, alles an Strom, was erzeugt wird, wird auch ins Netz eingespeist war vor 15, 20 Jahren sehr lukrativ, weil man da einfach sehr hohe Einspeisevergütungssätze bekommen hat. Inzwischen ist es so, dass man eine Einspeisevergütung, die ist deutlich geringer, das heißt, so eine Volleinspeisung rechnet sich in den wenigsten Fällen eigentlich. Von daher ist mir dazu übergangen, dass man sagt, okay, Einspeisung und aber Eigenverbrauch. Der Strom wird zuerst selber verbraucht, sobald im Haushalt irgendwie Verbraucher da sind. Und nur wenn man dann einen Überschussstrom hat, wird der noch ins Netz eingespeist und dafür erhält man auch wieder eine Einspeisevergütung. Und was inzwischen eigentlich meistens der Fall ist oder ganz oft der Fall ist, ist ein sogenannter, oder ich habe es mal so genannt, ein optimierter Eigenverbrauch, das heißt eine Speicherung vom Strom. Der Strom von der PV-Anlage geht zuerst in den Haushalt, Waschmaschine, was auch immer gerade im Betrieb ist. Wenn dann Überschuss da ist, dann wird die Batterie geladen und erst dann wird ähm, ins Netz eingespeist, wenn die Batterie voll ist und dann immer noch Überschuss da ist, erst dann wird der Strom wieder ins Netz eingespeist. Genauso natürlich an der Strom, wenn man Strom aus dem Netz bezieht oder beziehungsweise wenn man Verbrauch im Haus hat, einen Stromverbrauch im Haus hat, wird der Strom zuerst aus der PV-Anlage gezogen, dann aus dem Speicher und erst, wenn die Batterie auch nichts mehr hergibt, erst dann holt man sich den Strom aus dem Netz. Wie ist jetzt dieser Eigenverbrauch, wenn man den Speicher mit berücksichtigt? Ich bin weiter beim Beispiel Einfamilienhaus, vier Personenhaushalt geblieben. Und man kann sagen, mit einem Batteriespeicher wird der Eigenverbrauch von 30% auf ca. 60% Prozent erhöht. Bilanziell übers Jahr gesehen, das heißt man wird trotzdem Tage haben, gerade im Winter, wo man ähm, viel zu wenig Strom hat. Zum einen zu wenig Strom von der PV-Anlage, zum anderen zu wenig Strom im Batteriespeicher. Und genauso wird es Tage geben, wo man ins Netz einspeist, weil man viel zu viel Strom hat. Aber bilanziell übers Jahr gesehen kann man circa 60 Prozent vom Strom, vom eigenerzeugten Strom dann selber nutzen auch. Es gibt hier, was ich immer ganz schön finde, einen Unabhängigkeitsrechner. Der ist von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und da kann man einfach mal so ein bisschen rumprobieren, wie ist denn der eigene Jahresstromverbrauch? Und anhand von dem dann sagen, okay, wie groß soll jetzt meine Photovoltaik? Anlage sein? Wie groß soll der Batteriespeicher sein? Und dann spuckt das Programm einem aus, wie ist denn der Eigenverbrauchsanteil und wie autark ist man insgesamt gesehen? Ich habe jetzt mir hier mal das Beispiel vom Vier-Personen-Haushalt genommen, 3500 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und habe gesagt, okay, wir machen die PV-Anlage etwas größer, aber jetzt noch nicht zu groß und machen mal 5 kilowatt PV und 5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Man sieht jetzt hier im unteren Bereich links der Eigenverbrauchsanteil kann man sagen, 50 Prozent vom Strom kann man selber nutzen. 50 Prozent wird dann ins Netz eingespeist. Und die Autarkie über das Jahr gesehen ist etwas höher. Das heißt, die Autarkie ist quasi berücksichtigt, was aus der Batterie wieder entnommen werden kann. ist dann bilanziell gesehen nicht direkt zeitgleich, sondern einfach bilanziell übers Jahr. Und da haben wir einen Autarkiegrad von 67 Prozent. Also schon recht gut. Wir sind nicht 100% autark, aber wir haben einen Großteil vom Strom, den wir verbrauchen, erzeugen wir auch selber. Speicherung. Ich habe jetzt gerade bisher vom Batteriespeicher immer gesprochen. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Und zwar können wir den Überschussstrom genauso als Wärme speichern. Das heißt, der Strom wird dafür genutzt, dass man im Pufferspeicher, beim Wasserspeicher im Keller, mit einer Elektroheizpatrone da das Wasser vorerwärmt. Also quasi Tauchsiederprinzip. Ist eine ganz schöne Lösung, wenn man sagt, okay, wir wollen einfach im Sommer, wir haben noch eine Öl- oder Gasheizung zum Beispiel und wollen im Sommer ähm, diese Heizung mit unterstützen. Es geht zum einen entweder eben über Solarthermie oder auch über eine ähm, Elektroheizpatrone. Das ist die zweite Möglichkeit. Gerade zum Beispiel auch interessant für diejenigen, die schon eine PV-Anlage haben und sagen, okay, ähm, die läuft jetzt zum Beispiel aus den 20 Jahren Einspeisevergütung raus. Was mache ich jetzt mit dem Strom? Ist das eine Möglichkeit, weil so eine ähm, Elektroheizpatrone auch von Investitionen überschaubar ist. Also nicht so arg teuer. Und genau die zweite Möglichkeit, das Klassischere, ist eben der Batteriespeicher. Um nochmal kurz auf den Punkt ähm, Klimaschutz zurückzukommen, wie schaut es denn mit der so CO2-Emission bei einer Photovoltaikanlage aus? Pro Kilowatt-Peak kann man sagen, also pro 1000 Kilowattstunden, dass circa 550 Kilogramm pro Jahr CO2-Einsparungen erzielt werden. Und zwar ähm, verglichen mit dem, ähm, also Einsparungen gegenüber dem herkömmlichen Strommix. Die Daten habe ich vom Umweltbundesamt, ähm, die haben das einfach mal mit umgerechnet. Das heißt, wenn man es also auf größere Anlagen noch mal betrachtet, ähm, eine Anlage mit 5 Kilowatt-Peak spart im Jahr ungefähr 2,75 Tonnen CO2. Vielleicht dazu noch ganz interessant, wie viel CO2 werden denn pro Kopf jährlich in Deutschland verursacht? Und das sind im Schnitt 8,4 Tonnen CO2 pro Person. Das heißt, um das komplett über den PV zu kompensieren, bräuchten wir schon sehr, sehr große Anlagen. Aber ich denke, jeder Schritt, jede Anlage ist ein Schritt in die richtige Richtung. Von daher ist die Photovoltaikanlage leistet wirklich ihren Beitrag. Wirtschaftlichkeit von so Anlagen. Anschaffungskosten und Preisentwicklung. Die Anlagen sind deutlich günstiger geworden. Inzwischen kann man ja plus minus aber sagen im Schnitt pro Kilowatt-Peak so 1200 bis 1300 Euro brutto. Also das sind auch Kosten, was ich aus Angeboten mir oft rausgesucht habe. Ähm, so 1300 Euro ungefähr brutto plus Installation und allem Drum und Dran. Aber ohne Batteriespeicher, also nur die PV-Anlage. Und von den Kosten her, wenn man da mal ein bisschen den Blick drauf wirft, wenn man sagt, aus den Anlagenkosten raus berechnet, was kostet uns denn dieser PV-Strom, kann man sagen, so sechs bis zehn Cent pro Kilowattstunde netto. Der Strombezug, also das, was wir aus dem Netz an Strom beziehen, ist man irgendwo zwischen 25 bis 30, 31 Cent pro Kilowattstunde. Je nach Region, je nach ähm, Stromanbieter, aber so plus Minus. Die Einspeisevergütung, die man vom EEG erhält, sind 7,69 Cent momentan. Diese Einspeisevergütung sinkt aber monatlich. Das heißt, sie wird immer niedriger. Und wenn man jetzt eben sieht, ähm, Stromerzeugung kostet 6 bis 10 Cent und die Einspeisung sind knappe 8 Cent, nicht mal mehr ganz, naja, dann rein über die Einspeisung rechnet sich nicht zu 100%. Aber wenn man dann halt den Strombezug gegenrechnet, dann kann man sagen, so eine Anlage rechnet sich und lohnt sich wirklich. Anschaffungskosten von Batteriespeicher muss man auch noch mal ungefähr so viel rechnen wie die Photovoltaikanlage. Auch hier kommt es ein bisschen darauf an, wie groß ist der Speicher, was ist für ein Speicher. Hat er eine Notstromoption oder halt eben nicht. Aber so plus minus kann man denke ich rechnen. Jetzt da dazu zu den Kosten mal gegenübergestellt, die Lebensdauer. Und es gibt hier, das finde ich immer ein ganz schönes Beispiel, es gibt auf dem Energielabor der Universität Oldenburg eine Anlage, die wurde 1976 installiert. Und man hat dann nach 35 Jahren mal gemessen, wie ist die Nennleistung, wie ist der Wirkungsgrad und allgemein, was ist mit dieser Anlage so passiert. Und man hat da gesehen, obwohl 1976 ja die Module noch deutlich schlechter waren wie heutzutage, nach 35 Jahren konnte man sagen, der Wirkungsgrad nach die Nennleistung ist etwas geringer gewesen, aber nicht wahnsinnig viel. Das heißt, auch nach 30 Jahren funktio funktioniert so eine Anlage noch sehr, sehr gut. Und man kann wirklich noch da damit Strom erzeugen und kann ihn noch sinnvoll nutzen. Die Lebensdauer wird im Prinzip nur ähm, durch Degradation eingeschränkt. Das heißt, von, abhängig von den Materialien, die verwendet werden. Aber diese Degradation ist wirklich minimal. Und dann hat man natürlich noch so ein bisschen die Komponenten, also Glas, Rahmen, Kabel und alles, wo man halt schauen muss, wie vernünftig ist das gemacht, wie gut ist das von der Qualität, ähm, kann natürlich durch Umwelteinflüsse auch mal beansprucht werden. Insgesamt kann man aber sagen, bitte so eine Anlage nicht nach 20 Jahren nach Ablauf der eg vergütung abbauen. Das ähm, ja, macht keinen Sinn, weil auch danach die Anlage wirklich sehr gut genutzt werden kann und noch Strom erzeugt werden oder Strom erzeugt wird. Und die Kosten im Prinzip bestehen dann nur noch für Zähler, Wechselrichter und Reinigung ab und zu mal. Ich denke, es sind vielleicht auch, es ist vielleicht auch der ein oder andere dabei mit einer Ü20-Anlage. Das heißt, eine Anlage, die jetzt schon 20 Jahre alt ist. Wie ist denn da? Was kann man da damit machen? Ich habe das jetzt mal als einen Punkt noch aufgeführt, weil die Frage stellt sich gerade immer wieder. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Im Prinzip kann man sagen, man kann die Anlage einfach weiterhin mit einer Volleinspeisung betreiben. Man kriegt nicht mehr diese volle Einspeiservergütung, aber man kriegt noch einen sogenannten Marktwertsolar. Das sind für das Jahr 2021 circa 3 Cent pro Kilowattstunde, abzüglich noch eine gewissen Pauschale für Vermarktungskosten. Das heißt, das kann man machen, ist jetzt aber nicht so super lukrativ. Andererseits hat sich natürlich die Anlage auch inzwischen schon gerechnet. Das heißt, wenn man noch was dafür kriegt, okay, wenn nicht, dann halt nicht. Interessanter ist tatsächlich der Eigenverbrauch. Das heißt, man kann die Anlage umklemmen, dass man sagt, das ist keine Volleinspeisung mehr, sondern der Strom kann auch selber im eigenen Haushalt genutzt werden. Dann erhält man keine Einspeisevergütung mehr, aber sie haben halt dann weniger Strombezug, weil sie sich einfach den Strombezug einsparen darüber. Und man kann auch in die vereinfachte Direktvermarktung gehen. Aber das ist dann vor allem für große Anlagen interessant. So für den Eigenheimbesitzer mit irgendwie 5 Kilowatt Peak ist eine, Direkt eine Direktvermarktung meistens nicht ganz so interessant, weil es ja halt doch etwas aufwendiger ist. Wichtig ist, wir haben auch bei Ü20-Anlagen keine, müssen dann keine EEG-Umlage zahlen bei Anlagen bis 30 Kilowatt Peak und wir haben auch keine smart Meter pflicht bis 7 Kilowatt Peak. So, Soweit mal zum Thema Photovoltaik. Elektromobilität, das ist dann natürlich der nächste Punkt heute. Nochmal kurz ein bisschen Überblick über elektrische Fahrzeuge. Was gibt es denn momentan? Wie ist denn der aktuelle Stand? Man kriegt immer mal wieder was mit, aber was gibt es denn überhaupt alles? Wir haben natürlich inzwischen recht viele Autos. Wir haben Roller, wir haben E-Bikes, wir haben Transporträder, Velocarrier zum Beispiel, fährt auch in Ulm öfters mal rum. Wir haben LKWs, wir haben Busse und, und, und. Also wir haben inzwischen wirklich ganz viele Fahrzeuge, die auch ähm, Strom basieren, Elektromobilität. Und was auch im März zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, ähm, das ist ein Artikel aus der Südwestpresse, in März ist in Ulm ähm, ein elektrisches Müllfahrzeug rumgefahren. Das hatte die Stadt Ulm, oder die hatten die EBU, hatten das mal testweise für ein paar Wochen, ich glaube zwei Wochen waren es genau, ähm, und haben das getestet. Das heißt auch in dem Bereich entwickeln sich Kommunen immer weiter, ähm, sodass sie nicht nur für klassische, ja, klassischen Personenverkehr oder so Elektrofahrzeuge haben, sondern wirklich auch im Arbeitsbereich. Der Bestand von E-Autos ähm, hat sich ganz stark entwickelt. Also gerade zu die letzten drei, vier, fünf Jahre hat sich da wahnsinnig viel getan. Deutschland ist jetzt wirklich erst in den letzten ein, zwei Jahren stärker mit dabei vertreten. China hat sich ganz stark auch entwickelt, aber das Blaue ist eben Deutschland, das Dunkelblaue. Das, ja, das Mittelblaue, sag ich mal. Und man sieht, da hat sich wirklich einiges getan, es ist stark gewachsen. Ökologische Bewertung. Das ist aber ein Punkt. Elektromobilität wird ja auch oft kritisch betrachtet oder ist auch kritisch zu betrachten. Und man muss hier so ein bisschen schauen. Wie ist denn die öffentliche Debatte zur ökologischen Bewertung von E-Mobilität? Wichtig ist auch hier zu betrachten, wird es mit dem herkömmlichen Strommix betrieben oder halt eben nicht. Und ähm, es wird da auch manchmal werden Vergleiche angestellt, wo man einfach von den Analysen unterschiedliche Zeiträume betrachtet. Man hat einmal so Well-to-Wheel-Analysen, also von der Quelle bis zum Rad quasi. Das erfasst aber nur den tatsächlichen Betrieb. Das heißt, ähm, ja, nicht das Gesamte, sondern wirklich halt auf den Betriebszeitraum betrachtet. Ähm, interessanter ist eigentlich die Lebenszyklusanalyse und das ist auch das, die aussagekräftiger ist, weil die Lebenszyklusanalyse berücksichtigt auch Herstellungs- und Entsorgungsaufwand für das Fahrzeug, ähm, Wartungsaufwand, Lärmemissionen und auch die Antriebsenergie, also Bereitstellung der Antriebsenergie. Das heißt, hier wird auch mit bewertet, woher kommt der Strom. Und... Ähm, Warte hier, Moment kurz. Genau, vielleicht machen wir kurz mit der weiter. Ich habe die Folie, es ist bei mir irgendwie durcheinander kommen Aber man kann im Prinzip sagen, jetzt mal hier als Übersicht, ähm, links Benzin und Diesel und rechts zweimal Elektroauto, ähm, einmal mit Strommix in Deutschland, einmal 100% regenerativ. Und man sieht, dass eben zwar die Herstellung etwas höher ist, also für die Fahrzeugherstellung hat man mehr CO2-Emissionen, aber der Betrieb, die Fahrzeugnutzung dafür beim E-Auto deutlich interessanter ist, deutlich besser ist. Und was ich da auch sehr interessant finde, das E-Auto, das mit Strommix betrieben wird, ist gar nicht so wahnsinnig viel besser wie ein Benziner oder Diesel. Aber halt gerade dieses Auto, das 100% regenerativ betrieben wird, das ist wirklich auch von ähm, der Treibhausgasbilanz deutlich besser. Genau im Vergleich zu Verbrennungsmotoren ähm, kann man sagen, beim europäischen Strommix sind 44 bis 56 Prozent weniger CO2-Ausstoß und im deutschen Strommix sind es ungefähr 60 Prozent weniger CO2-Ausstoß wie jetzt bei Verbrennungsmotoren. Ähm, genau, E-Auto ja pro Kilometer ca. 65 bis 130 Gramm CO2 und der Verbrenner hat damit verglichen pro Kilometer ca. 130 bis 170 Gramm CO2-Ausstoß. Und verschiedene Studien, ähm, die ich da dazu gesehen hatte. Die sagen im Prinzip, die Treibhausgasbilanz von den E-Autos ist nur dann höher, wenn nur Strom aus Kohlekraftwerken genutzt wird und auch dazu die Batterien in der technologisch wenig fortschrittlichen Fabrik produziert werden. Zusammenfassend kann man aber trotzdem sagen, E-Autos sind in der Produktion schlechter, dafür aber halt im Betrieb besser. Das heißt, wenn man es über eine sinnvolle Nutzungszeit rechnet, sind insgesamt die E-Autos schon umweltfreundlicher. Vom Energieverbrauch her, ein Verbrenner kann man im sagen, im Schnitt 50 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ein eherer auto hat, je nachdem welches, 15 bis 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ich habe jetzt hier mal verschiedene ähm, Modelle quasi mal mit aufgeführt. Ja, man sieht, das Beste oder ein sehr gutes ist, hat 14,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und ähm, jetzt der Nissan, Evalia zum Beispiel oder Tesla, die haben über 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Also die brauchen schon nochmal mehr Energie. Aber das kommt halt wahnsinnig darauf an, welches Auto nutzt man denn. Bei den E-Autos, wie ist da von Anschaffungskosten? Die Batterie ist prinzipiell der größte Kostenfaktor vom Fahrzeug. Die ähm, hat bis zu 40 Prozent der Anschaffungskosten. Die Anschaffungskosten liegen im Schnitt auch hier plus minus und ich glaube nach oben kein Ende, aber man kann sagen, so für 30.000 bis 40.000 Euro bekommt man vernünftige Elektroautos. Dann zu so einem Auto dazu braucht man noch einen Ladepunkt. Man kann es natürlich rein an den öffentlichen Ladepunkten laden, aber oft interessant und immer mehr gewünscht sind auch die Wandladestationen daheim. Hier kann man sagen, pro Wandladestation 500 bis 1000 Euro plus Installation. So, die normalen Wandladestationen, wenn man jetzt eine Schnellladesäule hat, da kann man schon sagen, das sind dann mehrere tausend Euro. Laufende Kosten, weil Anschaffung ist das eine, das andere sind dann natürlich die laufenden Kosten. Ähm, Energiekosten muss man pro 100 Kilometer drei bis sechs Euro irgendwie rechnen, bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, durchschnittlich 3,50 pro 100 Kilometer. Der Wert kann aber halt auch stark schwanken, ist einfach auch abhängig vom Fahrstil, Strompreis, Fahrzeugmodell, Geschwindigkeit der Ladestation und, und, und. Man kann trotzdem sagen, die Kosten, laufenden Energiekosten sind bis zu 50 Prozent weniger wie bei einem Benziner. Ich hatte jetzt mal hier mit einem Preis von 1,43 gerechnet. Da komme ich dann bei einem Verbrauch von 5 Liter pro 100 Kilometer auf 7,15 Euro. Das heißt doch noch mehr wie das E-Auto. Und was ich auch immer ganz cool finde, beim E-Auto hat man quasi keine Wartungskosten. Die Wartungskosten sind ungefähr 80 Prozent geringer als bei einem vergleichbaren Benzin- oder Dieselfahrzeug. Bei Wartung hat man im Prinzip nur ein bisschen ähm, die Bremsen und ähm, dann halt so Klimatechnik, also Lüftungsanlage, sowas. Ansonsten hat man da quasi keine Wartung. Aufladung. Nochmal ein Punkt. Ähm, Ladedauer ist abhängig von der Batteriekapazität sowie der Ladeleistung von zwei bis 20 Stunden oder so. Also man sieht, je besser ähm, die Ladeleistung ist, desto kürzer dauert die Ladung. Und wenn man jetzt eben sagt Haushaltssteckdose, da kann das Auto schon auch mal so 20 Stunden dranhängen, bis es komplett voll ist. Schnellladestationen kann man tatsächlich sagen, in 30 Minuten schaffen die bis zu 80 Prozent der Akkuleistung ungefähr. Das heißt, hier kann man wirklich, wenn man auf der Autobahn irgendwo unterwegs ist, längere Strecke fährt, kann man sagen, man trinkt einen Kaffee, vertritt sich ein bisschen die Beine und hat in einer halben Stunde wieder eine ganz gute Akkuleistung. Was gibt es denn für Ladesysteme? Ähm, prinzipiell gibt es hier eine Norm, die das Ganze eben festlegt. Und es gibt aber verschiedene Typen von Ladesteckern. Je nach Hersteller, je nach Auto einfach. Typ 1-Stecker, Typ 2-Stecker, Combo-Stecker, Chademo-Stecker, Schuko-Steckdose ist auch eine Möglichkeit zu laden. Und es gibt zum Beispiel auch Tesla hat auch wieder eigene Stecker dann. Ähm, aber es gibt immer Adapter für diese Stecker. Das heißt, sie können im Prinzip mit jedem Stecker überall laden, wenn sie passende Adapter haben. Und ähm, mit diesen Adaptern können sie es eben auch an einer normalen schuko haushaltssteckdose aufladen. Aber wie ich gerade schon erwähnt hatte, wir haben da halt sehr hohe Ladezeiten. Das heißt, das ist nur eher jetzt mal im Notfall zu empfehlen, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Oder halt, wenn man sagt, okay, das Auto steht so viel daheim rum, aber optimal ist schon eine Ladestation, zumindest eine kleine Wandladestation. Wandladesysteme gibt es inzwischen eben auch schon ganz, ganz viele, ganz viele verschiedene Hersteller. Ähm, was man da dazu sagen kann, wir brauchen auf jeden Fall Drehstrom. Und in der Regel haben die eine Ladeleistung von 11 kW, also eine ganz gute Leistung, wo das Auto auch in einer vernünftigen Zeit wieder aufgeladen werden kann. Wir haben Installationsvorschriften von den Kfz-Herstellern, die müssen beachtet werden. Und diese Installation muss auch auf jeden Fall durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen, weil es dann einfach um Starkstrom geht. Das kann man nicht selber anschließen, sondern das sollte man wirklich mit einem Fachbetrieb machen oder zumindest einer Fachkraft eben machen. Genau, soweit mal zu den Ladesystemen daheim. Was jetzt natürlich interessant ist, wie kann man E-Mobilität und Photovoltaik kombinieren? Das ist ja so auch der wichtige Punkt, weil, ja, wie ich gerade gesagt hatte, es ist vor allem interessant, so E-Autos zu nutzen, wenn man die 100% regenerativ aufladen und nutzen kann. Und das geht halt zum Beispiel daheim mit der eigenen Photovoltaikanlage. Hier wird es im Prinzip so gemacht, dass man sagt, den Überschussstrom, den wir produzieren, den nutzen wir, um das E-Auto aufzuladen. Um jetzt zu schauen, ähm, wie gut funktioniert es, müssen wir so ein bisschen planen, wann und wie lange ist denn das Auto daheim? Wie viele Kilometer legt man mit dem Auto täglich zurück? Wann kann das Auto geladen werden? Das heißt, ist man eher untertags mit dem Auto unterwegs und muss das Auto halt über Nacht laden? Berufstätige, ganz klassisch. Oder ähm, ist das Auto eher so ein Zweitfahrzeug, das man halt zum Einkaufen nutzt oder mal, mal abends irgendwie einen Sport zu fahren oder mal am Wochenende einen Ausflug zu machen, irgendwas? Dann ist natürlich nochmal anders. Und auch der Punkt, was dann noch eine Fragestellung sein kann, wie viel Zeit steht für die Aufladung zur Verfügung? Ist das Auto länger da, sodass es auch nichts ausmacht, wenn es mal nur, wenn es mal ja, fünf oder sechs Stunden braucht? Oder muss es halt immer innerhalb von ein, zwei Stunden wieder voll sein, damit man das möglichst bald wieder nutzen kann? Also das sind alles so ein bisschen Fragen, die man sich stellen muss, wo man sagen muss, okay, die brauchen wir, damit wir wirklich gut planen können, wie funktioniert das mit der PV und dem E-Auto. Und im Prinzip kann man sagen, bei Berufstätigen ist oft tatsächlich der Batteriespeicher sinnvoll, weil halt das Auto doch, wenn alles normal läuft, wenn man ins Büro fährt und nicht im Homeoffice ist, aber wenn man einfach da, wenn das Auto untertags weg ist, ähm, dann kann man es untertags nicht laden. Stromerzeugung erfolgt aber halt untertags. Das heißt, nur über den Batteriespeicher kann man dann den Solarstrom auch sinnvoll nutzen. Was auch auf jeden Fall wichtig ist, die Photovoltaikanlage sollte größer dimensioniert werden. Und die Ladestation muss ein übergeordnetes Steuersystem haben, sodass quasi die Ladestation sagen kann, wie viel Leistung kommt von der PV-Anlage gerade und mit welcher Leistung lade ich das E-Auto. Das heißt, man kann oft auch selber dann entscheiden, soll jetzt das E-Auto mit voller Leistung, mit den 11 kW geladen werden, dass es möglichst bald wieder voll ist, möglichst schnell wieder voll ist? Oder reicht es mir auch, wenn das Auto erst in ein paar Stunden voll ist? Mir ist aber wichtig, dass dann kein Netzbezug kommt. Dann kann man das eben auch so einstellen, dass die Ladestation quasi nur mit dieser Leistung lädt, was die PV-Anlage gerade liefert. Also wenn jetzt die PV-Anlage gerade nur 5 kW liefert, weil halt nicht mehr Sonne ist oder weil die Anlage nicht größer ist, dann lädt die Ladestation nur mit den 5 kW das heißt, das Auto muss ein bisschen länger dran stecken. Dafür lädt man komplett mit 100% PV-Strom. Also da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie man es daheim braucht. Sinnvoll ist natürlich, möglichst wenig Netzbezug zu generieren, sodass man dann auch die Energiekosten gering hält. Pro Kilowatt-Peak werden ungefähr 1000 Kilowattstunden im Jahr erzeugt. Das hatte ich ja vorher schon mal genannt. Und der Strombedarf von dem E-Auto sind ungefähr 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt, wenn man das Ganze umrechnet und sagt, wie weit kommen wir denn mit einer PV-Anlage von einem kw Peak nennleistung ähm, damit kann man mit dem Auto ungefähr 5000 Kilometer fahren. Aber nur, wenn man diesen Strom auch vollständig im Auto nutzt. ist ja meistens nicht der Fall, weil das Auto nicht immer dann an der Anlage steckt, wenn auch der Strom erzeugt wird. Das heißt, man muss da schon ein bisschen großzügiger kalkulieren. Aber so mal als ungefähren Wert, das heißt jetzt mit einer Fahrleistung von 15.000 Kilometer äh, 15 im Jahr, was so ein Stück weiter Durchschnitt ist, wenn man jetzt keinen allzu langen Arbeitsweg hat, ähm, dann bräuchte man 3 Kilowatt Peak PV-Anlage, um das quasi diesen, mit diesem Strom dann ähm, die Kilometer, die 15.000 Kilometer fahren zu können. Es gibt hier, was ich auch wieder ganz interessant finde, ein Solarrechner von der Verbraucherzentrale NRW. Und zwar ist es ähnlich wie das, dieser ähm, Batterierechner von der HTW Berlin. Ähm, hier wird auch angegeben, wie ist der Jahresstromverbrauch im Haushalt ohne E-Auto? Wie ist die Leistung der PV-Anlage? Welche Speicherkapazität hat man? Und dann kann man noch sagen, wie ist das mit dem Auto? Ist das E-Auto ein Pendlerfahrzeug oder ist es ein Zweitwagen? Und man kann angeben, wie viele Kilometer fährt man pro Jahr? Und mit den Daten, die ich jetzt hier angegeben hatte, wieder angelehnt an den Vier-Personen-Haushalt, ähm, kommt man auf den Stromverbrauch für das Auto von 2639 Kilowattstunden als Pendlerfahrzeug. Das heißt jetzt nicht Zweitwagen, sondern Pendlerfahrzeug. Da wird davon ausgegangen, dass das Auto auch untertags immer wieder weg ist, weil es halt zum Pendeln fürs Arbeiten genutzt wird. Und es ist einfach so, dass ein Durchschnittswagen hinterlegt Jetzt kein besonders tolles, kein besonders toller Sportwagen oder großer Transporter, sind einfach so ein ja, kleiner, normaler Wagen, sage ich mal. Wenn man das jetzt mit dieser doch relativ kleinen PV-Anlage umrechnet, ähm, ist der Solaranteil vom, beim Auto nur 39%. Prozent. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber hier wird natürlich auch gesagt, okay, das Auto ist wenig daheim. Und wenn man das Ganze jetzt aber so macht, dass man sagt, wir dimensionieren die Photovoltaikanlage und den Batteriespeicher größer und machen den doppelt so groß, ohne dass sich bei den anderen Daten, also Jahresstromverbrauch, Pendlerfahrzeug oder den gefahrenen Kilometern pro Jahr was ändert, mit 10 Kilowatt Peak statt 5 Kilowatt Peak und 10 Kilowattstunden Speicherkapazität anstatt 5 Kilowattstunden, kommen wir auf einen Solaranteil im Auto von 76 Prozent. Das heißt schon deutlich mehr, wo ich sagen würde, okay, hier habe ich das Auto, obwohl es ein Pendlerfahrzeug ist und untertags nicht viel daheim ist, kann ich trotzdem sehr, sehr viel von meiner PV-Anlage damit abdecken. Und klar, optimal ist 100% Solaranteil, kriegt man natürlich nur dann, wenn das Auto auch dementsprechend daheim ist. Genau, soweit mal zum Thema PV und E-Mobilität in der direkten Kombination. Was immer da damit zusammenhängt, sind rechtliche Bereiche und auch das Thema Steuer. Ähm, rechtliches erstmal bei der Photovoltaik ähm, sind gewisse Meldepflichten. Das heißt, so eine PV-Anlage muss beim Netzbetreiber angemeldet werden und auch bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister. Macht man das nicht, also macht man diese Anmeldung bei der Bundesnetzagentur nicht, kann eine Einspeisevergütung gekürzt werden und beim Netzbetreiber die Anmeldung ist eben auch eine Pflicht. Bei der Steuer. Ähm, ist dann so, dass man prüfen muss, ob man eine Gewerbeanmeldung macht oder machen muss. Hier muss ich aber oder will ich auch auf den Steuerberater verweisen. Das heißt, das Thema Steuer kommt wirklich sehr stark auf die individuelle Situation an. Das heißt, meine Empfehlung, sprechen Sie, machen Sie mal einen Termin mit dem Steuerberater, sprechen Sie mit dem Steuerberater, bevor Sie sich eine Anlage installieren, um einfach abzuklären, was ist für Sie da der richtige Weg. Genehmigung von PV-Anlagen seitens des Baurechts ist so, dass man sagen kann, in der Regel sind Dachanlagen genehmigungsfrei. Eine Genehmigungspflicht gibt es aber, wenn jetzt zum Beispiel Denkmalschutz besteht oder ein Ensembleschutz besteht. Also so ein bisschen der Klassiker ist Ulmfischer Viertel quasi. Da wird es mit PV-Anlagen oft eher etwas schwieriger. Ansonsten rechtliches, ähm, es gibt seit Anfang des Jahres das neue EEG, das neue erneuerbare Energiengesetz. Und hier haben wir für PV-Neuanlagen, die jetzt installiert werden, so ein paar Punkte. Ähm, es gibt eine Befreiung der EEG-Umlage auf den eigenverbrauchten Strom bei Anlagen bis zu 30 Kilowatt-Peak mit einer gewissen Eigenversorgungsfreimenge. Diese Grenze war bisher bei 10 Kilowatt-Peak, ist jetzt seit diesem Jahr erhöht worden auf 30 Kilowatt-Peak. Wir haben eine Pflicht für Smart Meter bei Anlagen über 7 kW-Peak, ist aber auch vom Messstellenbetriebsgesetz parallel mit so benannt. Das heißt, es ist jetzt nichts groß Neues irgendwie, sondern ist einfach im EEG nochmal festgehalten. Momentan ist mit der Einspeisevergütung so, dass es eben noch quasi die Sätze nach dem alten EEG gibt. Habe ich jetzt bisher noch nichts anderes gehört, wie lang es das noch geben wird. Eventuell kann es aber sein, dass es zukünftig nur noch diesen Marktwert Solar als Einspeisevergütung gibt. Das heißt nur noch so drei bis sechs Cent pro Kilowattstunde. Und ähm, genau, was auch ist bei der Netzdienlichkeit, es gibt eine 70%-Regelung bei Neuanlagen. Das heißt, ähm, es dürfen quasi nur 70% der Strommenge ins Netz eingespeist werden. Und das ist jetzt beim neuen EG nur noch bis 25 Kilowatt Peak möglich. Darüber muss dann Smart Meter mit einer stufenlose, stufenlosen herunterregelung der Anlage notwendig sein, beziehungsweise man braucht einen Rundsteuerempfänger. Genau, soweit zum rechtlichen bei der Photovoltaik. Bei der Elektromobilität haben wir auch ein paar Punkte zu beachten. Es gibt eine Ladesäulenverordnung, ähm, wo halt einfach ja, Anforderungen an ähm, die Ladepunkte eben im öffentlichen Raum zum Beispiel gestellt werden und auch die technische Ausführung. Das heißt, hier hat man auch Pflichten, dass gewisse Stecker zum Beispiel da sein müssen, verfügbar sein müssen. Ähm, und was jetzt aber für den Privatbereich relevanter ist, ist das geig das ist ein furchtbarer Name vom Gesetz. Das ist das gebäude Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz. infrastrukturgesetz Und ähm, das ist aber eigentlich ganz interessant, weil dadurch bessere Bedingungen für die Installation von Ladesäulen bei Wohn- und Nichtwohngebäuden geschaffen wurden. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel beim Neubau oder auch bei größeren Renovierungen, Sanierungen von Gebäuden, haben wir Pflichten, wo Ladestationen vorgesehen werden müssen oder zumindest bei den, Parkplätzen, Ladestationen installiert werden können. Also quasi die Einrichtung dafür muss vorgesehen werden. Von daher ist es jetzt, schafft es tatsächlich im Bereich vom Wohnungsbau, Mehrfamilienhäuser und so, also für Mieter auch, schafft es ganz klar Vorteile, weil wir gewisse Pflichten haben, dass, das, dass einfach die Ladeinfrastruktur da sein muss. Insgesamt liegt, unterliegt der Bau von Ladesäulen dem Bauplanungs- und Eigentumsrecht. Das heißt, der Mieter braucht die Zustimmung von dem Vermieter, um eben Ladeinfrastruktur zu installieren. Ähm, Im Bauplanungsrecht ist eine Nebenanlage im Prinzip, verfahrensfreie Errichtung. Eventuell muss aber auch hier der Denkmalschutz beachtet werden. Und so eine Wallbox zu Hause, also so eine Wandladestation, ist anmeldepflichtig, aber bis, bis zu einer Leistung von 11 kW genehmigungsfrei das heißt, es muss jetzt nicht genehmigt werden, aber Sie müssen es beim Netzbetreiber anmelden. Genau, das wäre es auch schon mit dem rechtlichen. Dann am Ende noch einmal das, das Thema Fördermittel, weil Förderung ist ja doch immer interessant. Wo gibt es kleine Zuschüsse, wo gibt es ein bisschen was zusätzlich? Und zwar haben wir einmal so ja als minimales Fördermittel quasi, das EEG, die Einspeisevergütung. Das hatte ich vorher schon mal genannt. Ähm, viel interessanter und auch deutlich bessere Förderung, gibt es ein Programm von der Stadt Ulm, nur im Stadtkreis Ulm natürlich, für die Bürger der Stadt Ulm. Ähm, die fördern seit diesem Jahr mit der neuen Richtlinie Dach- und Fassadenphotovoltaik im Bestand mit 200 Euro je Kilowatt-Peak für die ersten 20 Kilowatt-Peak. Je größer die Anlage wird, dann gibt es eben gestaffelte Fördersätze, aber man kriegt hier wirklich sehr schöne Zuschüsse und die Antragstellung ist sehr unkompliziert. Antrag muss bei allen Förderungen vor Maßnahmenbeginn gestellt werden, das heißt vorschriftliche Auftragsvergabe, aber bei der Stadt Ulm, der Antrag ist tatsächlich jetzt nicht kompliziert, den kann man ganz einfach stellen, da können wir auch unterstützen, wenn irgendwie Fragen da sind. Gebäudeintegrierte PV-Anlagen werden auch gefördert, die werden mit 400 Euro je kilowatt gefördert. Dann gibt es für den Bereich Elektromobilität vom BAFA-Zuschüsse, also vom Bundesamt für Ausführkontrolle und Wirtschaft, gibt es eine, eine Umweltprämie, heißt das glaube ich auch. Je nachdem, ob gekauft wird, je nachdem, ob man das ähm, Fahrzeug liest oder ob man auch ähm, wieder Netto-Listenpreis ist, gibt es hier verschiedene Fördersätze. Da gibt es einmal die Innovationsprämie, eben, zum Beispiel beim Kauf, Nettolistenpreis unter 40.000 Euro mit 6.000 Euro Förderung. Und für ähm, von außen aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge gibt es auch eine Förderung, die ist etwas geringer. Und das bemisst sich immer eben um, ja, diese Förderung ist dann der Bundesanteil, wo man einfach, jetzt in dem Fall bei den Hybrid-Elektrofahrzeugen, 4.500 Euro erhält bei einem Kauf. Weiterhin gibt es Förderungen für Ladestationen für E-Autos. Es gibt von der KfW das Programm, ähm, wo man Zuschuss, einmaligen Zuschuss in Höhe von 900 Euro pro Ladepunkt erhält. Gefördert wird Erwerb und Errichtung von einer neuen, nicht öffentlich zugänglichen Ladestation bei einem bestehenden Wohngebäude. Das ist wichtig. Das heißt, bei Unternehmen nicht Wohngebäude zählt dieses Programm nicht, sondern das, da geht es jetzt wirklich um Wohngebäude. Voraussetzung ist hier aber, dass der Strom, der für den Ladevorgang genutzt wird, zu 100% aus erneuerbaren Energien stammen muss. Das heißt entweder über einen Ökostromvertrag oder aus der Eigenerzeugung von Strom aus PV-Anlagen zum Beispiel. Aber das ist Anforderung von der KfW. Kann das nicht nachgewiesen werden, erhält man die Förderung nicht bzw. muss die Förderung zurückzahlen. Das war von Anfang des Jahres eine kleine Pressemeldung. 3.800 neue Ladepunkte seit November. Dieses Programm wurde äh, Mitte November letzten Jahres eben äh, wurde das veröffentlicht. Seitdem gibt es das und seitdem wurden tatsächlich schon deutlich mehr Ladepunkte installiert. Also da sieht man, dass durch diese Förderung auch dieser Anreiz, um Ladepunkte zu installieren, nochmal gesetzt wird und dadurch deutlich mehr Leute sich für so einen Ladepunkt entscheiden. Es gibt in Bayern ähm, noch ein Programm und zwar ist das das 10.000 Programm. Das ist auch ein einmaliger Zuschuss, Bestand und Neubau und hier ähm, werden Batteriespeicher gefördert. Das heißt, hier gibt es eine Förderung von 500 bis 3200 Euro, wenn man Batteriespeicher in Verbindung mit einer neuen PV-Anlage installiert. Diese Förderung von bis ähm, ist einfach abhängig davon, wie groß ist, ist der Batteriespeicher und wie groß ist die PV-Anlage. Und auch hier werden noch zusätzlich 200 Euro für Ladestationen, für E-Autos gefördert. Wobei man ein bisschen aufpassen muss, die KfW sagt, entweder ihr erhaltet die 900 Euro von uns ähm, oder wenn ihr eine andere Förderung für diese Ladestation in Anspruch nehmt, dann gibt es uns nicht mehr. Das heißt, KfW, entweder KfW oder was anderes, aber die KfW ist jetzt in dem Fall nicht kommunierbar mit anderen Förderprogrammen. Ich meine, dann ist es natürlich interessanter, die 900 Euro von der KfW zu nehmen, wie diese 200 Euro vom 10.000 Häuser programm und was es jetzt bisher gab in Baden-Württemberg, äh, seit Anfang April gibt es das Programm oder gab es das Programm, war eine Förderung für netzliche PV-Batteriespeicher, ähnlich wie das Programm in Bayern. Aber da kam letzte Woche die Meldung, dass die Fördermittel ausgeschöpft sind. Das heißt, dieses Programm gibt es momentan nicht mehr. Wann es neu aufgelegt wird, ob es neu aufgelegt wird, kann ich noch nicht sagen. Da gibt es noch keine Nachricht dazu. Aber darum habe ich das jetzt hier gar nicht mehr groß ausgeführt, weil ja, momentan sind keine Anträge möglich. Am Ende noch kurz einmal Ausblick, Zusammenfassung. Wie kann jetzt so ein Haus der Zukunft aussehen? Mit möglichst viel PV-Anlage, Eigenverbrauch und da einfach so ein bisschen auf wirklich die eigene PV-Anlage und die Versorgung da damit ausgelegt. Wir haben ein Haus, wo eigentlich auf jeden möglichen Flächen PV-Anlagen installiert sind, also beim Carport, auf dem Dach, am Balkon, überall, soweit es möglich ist. Der Strom wird erzeugt, natürlich erstmal im Haus genutzt, dann wird das Auto damit geladen und im Keller ein Stromspeicher mit versorgt. Dann kann mit dem Strom aus dem Stromspeicher und vielleicht noch ein bisschen Netzbezug, zum Beispiel eine Wärmepumpe, betrieben werden. Diese Wärmepumpe ähm, nutzt dann zum Beispiel die Außenluft und noch Strom, um Wärme zu erzeugen mit der Wärme dann das Haus versorgt werden kann, die Heizung und eben auch das Brauchwasser. Das heißt, so könnte man sagen, okay, wir haben möglichst viel PV, wir haben möglichst viel Eigennutzung, ist eine Option. Das wird jetzt natürlich nicht bei jedem Haus selber funktionieren, aber vielleicht mal ein Blick in die richtige Richtung. Ansonsten wäre ich jetzt soweit erstmal am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen können wir jetzt gerne im Anschluss noch machen und hier habe ich jetzt einmal noch unsere Kontaktdaten mit aufgenommen. Wenn Sie Fragen haben, jetzt mal vom Vortrag noch abgesehen, sondern wenn Ihnen morgen oder übermorgen noch irgendwie Fragen kommen, melden Sie sich gern bei uns. Wenn Sie sagen, ach, hm, war interessant, aber wie ist das denn jetzt konkret auf mein Gebäude bezogen, dann melden Sie sich gern bei uns. Wir können einen Beratungstermin vereinbaren und das Ganze mal konkret auf Ihr Gebäude bezogen durchsprechen. Von daher sehr gern melden Sie sich bei uns und dann sage ich vielen Dank. Ja, dann von meiner Seite auch noch vielen Dank. Schauen wir mal, ob ich es so hinbekomme. Genau, noch mal von meiner Seite. Vielen Dank für Ihren Vortrag, ähm, Ja, vielen Dank denen, die jetzt dem Stream gefolgt sind. An dieser Stelle endet dann auch unser Stream. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei denen, die zugeschaut haben. Für unser Live-Publikum geht es jetzt in die Diskussion.